Wenn wir unsere Kinder lieben, müssen wir den Boden und das Wasser auf diesem Planeten in einem besseren Zustand hinterlassen, als es momentan der Fall ist. Verpflichten wir uns selbst dazu, dass wir den Boden in einem besseren Zustand hinterlassen werden, als es momentan der Fall ist, in den nächsten Jahren. Denn die 99 cm Mutterboden, die wir haben, durchschnittlich auf der Welt, nähern mehr als 85% der Lebensformen auf diesem Planeten, uns eingeschlossen. Dieser Mutterboden ist in ernstzunehmender Gefahr. Viele Studien zeigen, dass wir nur noch Mutterboden für die nächsten 60 Jahre in Landwirtschaft auf der Welt zur Verfügung haben. Besonders in Indien ist die Situation katastrophal. Wir müssen den Boden wiederherstellen. Um den Boden wiederherzustellen, benötigen wir organische Bestandteile. Schaut dir das an, wir brauchen organische Bestandteile. All diese Blätter, das ist es, was den Boden nährt. Der grüne Streu von den Bäumen und die tierischen Ausscheidungen. Das ist das Einzige, was den Boden wieder regenerieren kann, was die Nährstoffe wieder in den Boden bringen kann. Ohne umfangreichen Baumbestand wird das nicht passieren. Mit dem Baumbestand kommen Insekten, Würmer, Mikroorganismen, Vögel, Tiere, alles wird zurückkommen, soweit wie es möglich ist. Wir können nicht hingehen und einen neuen Regenwald erschaffen. Das ist jahrtausendlange Arbeit. Aber wir können definitiv einen Baumbestand erschaffen. Aber dieser Baumbestand kann nicht geschehen, wenn wir nicht zu einer baumbasierten Landwirtschaft übergehen. Denn ein Großteil des Landes ist im Besitz von Bauern. Und wenn wir es nicht lukrativ für sie machen, Bäume zu pflanzen, werden Bäume nicht geschehen. Bitte, jeder von euch, in welchem Umfang auch immer ihr könnt, ihr müsst es möglich machen. Das ist die Aufgabe von Rally for Rivers. Das ist die gezielte Aufgabe von Cover Calling. Bitte, sei dabei und lasst es uns wahr machen. Zumindest da, wo auch immer wir leben, in den Regionen, in denen wir leben. Lasst uns schauen, wie wir das am besten machen können. Es gibt nichts, was du tun kannst, keine Industrie, keine Technologie, nichts anderes kann es zurückbringen. Es kann das nicht zurückbringen. Der einzige und wirklich einzige Weg, wie du den Boden nähren kannst, ist mit pflanzlichen Streu und tierischen Ausscheidungen. Es gibt einfach keinen anderen Weg. Lasst es uns wahrmachen.